Google ist nicht nur eine Suchmaschine, dahinter steckt eine Firma, Google LLC. Diese zählt wohl zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen, die neben ihrer Google-Suchmaschine unter anderem auch Google Maps, Gmail oder YouTube anbietet. Google gibt es schon seit 1995, damals noch unter einem anderen Namen. Durch Zufall erhielt sie die heutige Bezeichnung, Google, abgeleitet vom Wort Google das eine sehr große Zahl beschreibt. Seit 1998 ist die Google Suchmaschine online im Internet abruf und verwendbar. Heute gehört Google LLC durch eine Umstrukturierung der Holdinggesellschaft Alphabet Incorporation. Google hat seinen Sitz in Kalifornien, USA und verdient jährlich mehrere Milliarden Dollar. Das ist die Startseite von Google. In der Mitte findet man die Suchleiste. Oben rechts kann man auch auf die Google-Bildersuche wechseln, sich in Gmail, also Google Mail anmelden oder eine der vielen weiteren Angebote und Apps von Google nutzen. Auch kann man sich für ein Google-Konto anmelden. Damit kann man sich beispielsweise einfacher auf anderen Internetseiten registrieren oder andere Dienste von Google nutzen. Um eine Suche durchführen zu können, müssen wir zuerst die passenden Suchbegriffe in die Suchleiste eingeben. Dabei werden schon Suchergebnisse oder passende Fragen vorgeschlagen. Mit dem Button »Google Suche« werden Suchergebnisse in Listenform angezeigt. Beim Klick auf den Button »Auf gut Glück« werden wir jedoch direkt auf eine für Google passende Seite weitergeleitet. Bei den Suchergebnissen können wir zwischen Alle, Bilder, Maps, Videos, News und Mehr wechseln, aber auch Filtereinstellungen vornehmen. Sind mehr Informationen zu Suchmaschinen und Suchen im Internet nötig? Hier sind Links zu weiteren Videos zum Vertiefen. Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken und schon kommt man zur Suchmaschine.